Yay. Willkommen bei Jugendhakt in Berlin 2021. Hallo. Hallo. Applaus bitte. Genau. Wir sind total glücklich, dass so viele von euch in Präsenz irgendwie dabei sind und es ist zwar ein bisschen schade, dass äh, es auch Leute gibt, die von zu Hause zugucken müssen. Aber es ist natürlich trotzdem total cool, dass ihr die Möglichkeit habt, eure Projekte zu zeigen, die das Wochenende über entstanden sind. Und ich glaube, bei einem Jugendtag, wo ich dabei war, gab es noch nie so viele Projekte für so viele Teilnehmer. Also ich glaube, wir haben zehn Projekte und mhm. um die 45 Teilnehmer. Also Genau, es gibt viele verschiedene Sachen, die wir uns jetzt nacheinander angucken werden. Genau. Während wir hier reden, baut jetzt die erste Gruppe übrigens schon auf, weil das unsere Übergangsmoderation ist, bis die erste Gruppe fertig aufgebaut hat. Wir haben nämlich diesmal nicht den langweiligen Teil am Anfang gepackt, sondern packen euch die ganzen Infos zu Jugendhackt und was alles noch so bei uns passiert zwischen die ganzen zehn Vorträge, die ihr jetzt hört. Jugendhackt ist ein Programm von der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. und Mediale Pfade, Verein für Medienbildung e.V. Und wir sind jetzt im achten Jahr dabei, hatten eine unfreiwillige Eventpause, war es nicht wirklich. Wir haben es nur halt nicht live sehen können wegen Corona. 577 Tage habe ich ausrechnen lassen. Zwischen 79, glaube ich. Äh, ja, genau. Äh, 579 Tage jetzt. Ähm, und ähm, zwischendurch ist auch was passiert. Das erzählen wir euch zwischendurch noch in unserer alpaca World und online. Und äh, genau, bevor es losgeht, würden wir aber gerne ganz vielen Leuten Danke sagen. Jugendhakt in Berlin wäre nichts ohne. Wir lesen einfach mal eure ganzen Namen vor, damit ihr euch auch wirklich geehrt fühlt. Das sind Malte, Juki, Basti, Abraham, Edgar, Yannick, Paolo, Blinry, Jens, Elisabeth, Hanno, Karl, Liam, Max, Michael, Stefanie, Annika, Jana, Frey, Thies, Jörg, Fiona, Wetter, Danimo, Claudio, Ben, Benjamin, Nils, Robert, Laura, Mechtel, Sonja, Lennart, Nina, Philipp, Liv, Felix, Ivan, Leo, Lea, äh, Rachel, Anne, Dave, Josef, Betül, Chong, Robert, Sandra, Jonas, Daniel, Grazina, Stefan, Evelyn und Stephanie. Ja. Dankeschön. All diese Menschen haben viel Zeit reingesteckt und viel Mühe und äh, vielen vielen Dank, dass ihr das tut für Jugendhakt. Wir müssen und wollen auch noch danken unseren Unterstützerinnen und Partnerinnen. Das ist einmal Adesso Insurance Solution, die mit ihrer finanziellen Unterstützung als unser Hauptsponsor dieses Jahr äh, überhaupt möglich gemacht haben, dass wir hier alles zusammenkommen, weil das ja auch nicht umsonst ist. Drei Tage hier mit so vielen Leuten, mit Catering, mit Ort mit allem und vielen, vielen Dank an Adesso. Denn auch noch vielen, vielen Dank an die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe der Landesregierung von Berlin äh, für den Support dieses Events dieses Jahr. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich beim Tüchtig, Raum für Inklusion, das ist die Location, in der wir hier sind, in Wedding in Berlin, für äh, ja, die tolle Location, in der wir das Event machen können. Und vielen, vielen Dank auch nochmal an den X-Hein Hack-and-Make-Space, der hier unseren kleinen Making-Space vor Ort unterstützt hat und der auch gleich später in der Präsentation nochmal vorkommen wird. Vielen, vielen Dank dafür. Und, und wie immer vielen, vielen Dank an den Chaos Computer Club, der uns auf vielfältige Weise wie immer unterstützt. Vielen Dank. Genau, ähm, wir fangen schon gleich mit dem ersten Projekt an. Genau, die Gruppe Fake-ID-Sharing hat sich im Themenraum Netzpolitik und Überwachung angefangen. Und wir haben ein bisschen gebrainstormt und als erstes waren sich alle nicht so ganz sicher, was ist denn überhaupt Netzpolitik und was stört mich überhaupt daran. Und dann ziemlich schnell ist die Gruppe dazu gekommen, dass das eigentliche Problem ist, dass immer man so viele Daten angeben muss und dass man vielleicht diese Daten gar nicht so gerne angeben möchte. Und die Gruppe hat sich dazu eine sehr gute Idee ausgedacht. Eure Bühne. Ja. Ja, hallo, also ähm, wir stellen euch unser Projekt vor. Fake-ID, Sharing und ähm, Chris fängt an. Hallo. Also das Problem, das wir mit unserem Projekt lösen wollten, ist, dass die Anonymität im Netz immer mehr nachlässt. Firmen sammeln große Datenmengen und die Daten, die sie sammeln, sind auch meistens privat und sollten nicht in Firmenhände übergeben werden. Also, äh, dieses Projekt wird erstmal eine browser sprich für Firefox, Chrome etc. und ähm, es erstellt fiktive Datensätze mit Namen, E-Mail, was man da halt denken kann. Und ähm, mehrere Leute können diese Datensätze dann benutzen und können so gesagt im Netz diese Daten angeben, um auch Datenmüll zu erzeugen. Kommen wir zur technischen Umsetzung. Wir haben eine Browserarbeitung gemacht. Aktuell ist es für Chrome, ähm, haben wir das für Chrome entwickelt. Genau, wir haben HTML, CSS und JavaScript dafür verwendet. Und als Backend haben wir Python benutzt mit dem Package Flask. Und als Datenbank haben wir SQLite genommen. Genau, jetzt haben wir einmal eine Live-Demo für euch. Also, wir sind jetzt hier im Chrome-Browser. Äh, warum? Das ist, nicht das ist, nicht das ist nicht oder so. Ja. das ist so. hier? So. Hm. Mach du? Äh, sonst gehe ich weiter Richtung. Äh, welche offene Punkte äh, wir noch haben. Uns ist aufgefallen, dass wir ein paar Sicherheitsprobleme haben, wie zum Beispiel SQL-Injection. Und dazu äh, wollten wir auch noch, dass wir die E-Mail-Adressen, die wir, äh, man auch abrufen kann, äh, nur von dem einen Nutzer äh, auch zurückbekommt bei der Website, wo er sich auch angemeldet hat. Kriegen? also das war unser projekt wir haben irgendwie technische probleme weil wir die demo nicht machen können ich weiß nicht warum das nicht übertragen wird aber auf jeden fall unser projektcode der ist auf github hochgeladen genau und da könnt ihr ihn euch anschauen Ja, wollen wir das mal eben schauen, ob das noch geht? Wir haben keinen. Könnt ihr das Kabel noch mal reinmachen? Vielleicht schaffen wir das noch mit der Live-Demo hier. Jetzt müsste es gehen. Okay. Das sieht ja doch so aus, als würde es noch eine Live-Demo geben. Genau, äh, wir sind jetzt hier im Chrome-Browser ähm, und hier oben können wir jetzt das, die Erweiterung öffnen. Da sehen wir jetzt hier schon äh, unser Logo. Äh, oh, der Server läuft nicht. Äh, der Server läuft gerade nicht. Äh, okay. Rechner. Okay, also normalerweise ist es, wenn man. Okay. einfach so. Zeig einfach das ist normal, dann haben wir halt keine Echtzeit. Also hier sieht man das Add-on, wenn man draufklickt, man kann sich. Einloggen und registrieren, aber da macht der Luke jetzt weiter? Äh ja, genau. Äh, hier kann man, könnte man sich jetzt registrieren, wenn unser Server funktionieren würde. Gerade tut er das leider nicht. Ähm, man kann aber die Seite sehen, die sieht genauso aus wie die Login-Seite. Da denkt man sich dann einen Username und ein Passwort aus. Das wird dann gespeichert. Dann kann man wieder zurückgehen und sich hier anmelden. Das wird jetzt nicht funktionieren. Genau. Äh, genau. Dann würde man aber eigentlich ein ähnliches Fenster sehen wie hier oben, wo dann jetzt hier die Platzhalter drin stehen. Da würde dann äh, ein generierter Name stehen, ein generiertes Geburtsdatum, ein Geschlecht, eine Adresse. Eine E-Mail-Adresse und ein, äh, eine Telefonnummer. Die Daten sind übrigens nicht echt, also die funktionieren nicht wirklich. Das ist keine echte Telefonnummer, die man dann von irgendeiner anderen Person angibt und auch keine echte Adresse. Ähm, auf die E-Mail-Adresse kann man sogar auch zugreifen, also man kann sogar die E-Mails äh, empfangen, die da ankommen. Das funktioniert über äh, eine Software vom CCC, war das glaube ich auch. Ähm, ja, das war's. Vielen Dank, äh, Fake-ID-Sharing. Vielen Dank, tolles Projekt. Ja, ähm, während jetzt die nächste Gruppe aufbaut, wollten wir nochmal Zahlen, Daten, Fakten liefern äh, zu JugendHakt in Berlin. Ähm, ich lese es auch einfach mal vor, ähm, damit es auch alle hören können. Wir hatten 45 TeilnehmerInnen, wir haben, ich glaube, ich habe mich nicht verzählt, hoffentlich ein, 21 MentorInnen, weitere zwölf HelferInnen, da habe ich jetzt einfach mal alle zusammengezählt, die hinter den Kulissen hier dafür gesorgt haben, dass es das läuft. Und ähm, bei uns äh, in den Vereinen in Berlin elf Leute, die im Orga-Team das jetzt auch äh, länger vorbereitet haben und ich glaube auch oft nicht gut geschlafen haben die letzte Woche, weil einfach so viel zu tun war. Genau, weiter ging es dann ähm, mit vier SpeakerInnen. Ähm, genau, das waren ja ganz verschiedene Menschen, die auch schon letzte Woche teilweise angefangen haben bei unserem ersten Vortreffen. Ähm, neun Lightning Talks, die es gestern gab. Das ist so ein Format, wo ähm, TeilnehmerInnen äh, und MentorInnen ähm, so kleine 10 Minuten Vorträge halten und das ist immer total interessant. Das ist immer schön zu sehen, ähm, wora, wofür sich Leute interessieren gab es 150 Flaschen Mate, vielleicht noch ein paar, die, die dunkelste verliebt ein bisschen höher bei den MentorInnen, würde ich sagen, ähm, 270 negative Corona-Tests und 10 entstandene Projekte. Genau, das mit den Tests haben wir nochmal draufgeschrieben, ist auch ein Richtwert, einfach alle drei Tage lang, ähm, weil wir hier natürlich alles das auch nur machen konnten mit einem richtig guten Hygienekonzept und wir sind jetzt auch in einer seltenen Situation, wo wir hier immer die Masken abhaben, um das euch zu präsentieren und ich glaube, das ist halt, äh, ja, es ist gut, dass es endlich geklappt hat, dass wir jetzt ähm, entweder, endlich wieder ein Event in Präsenz machen konnten, auch dank dieser ganzen Tests. Genau. Gut, ich sehe, hier baut gerade die Gruppe neben uns auf. Das handelt sich um Quizzies. Genau, die Quizzies mit ihrem Projekt, wie viel Verschwörung steckt in dir, ähm, sind eine ganz besondere Gruppe. Die haben schon am Anfang, ähm, Freitagabend gibt es immer so einen kleinen Pitch, wo die Gruppe erzählt, was sie machen wollen. Ähm, und da habt ihr schon eigentlich, glaube ich, alle von eurer Idee überzeugt und alle waren ganz, äh, ganz überzeugt, dass es das ein total wichtiges Projekt ist. Und ähm, ich glaube, was euch jetzt so besonders macht, ist, dass ihr ein Maskottchen habt. Ähm, Gandalf der Bunte äh, wurde das Alpaka getauft und hat sogar auch ein Instagram-Channel. Vielleicht erzählt ihr dazu ja noch mehr. Aber ich glaube, das ist das, was, äh, was uns allen äh, noch im Kopf geblieben ist, dass ihr die coole Gruppe mit Gandalf dem Bunden seid. Genau, und jetzt könnt ihr mal ein bisschen mehr über euer Projekt und über euer Maskottchen vielleicht reden. Ja, super, es klappt. Ja. Hi erstmal. Also, ähm, wir haben uns überlegt, es gibt sehr viele Fake News zu Themen wie äh, erneuerbare Energien zu verschiedenen Energiequellen oder Energieumwandlungsprozessen und darüber wollten wir ein bisschen aufklären und Vielleicht geht das in so einer Art von einem Quiz am besten und naja, deshalb haben wir uns überlegt, machen wir einen Quiz. Wir alle drei sind hierher gekommen als Anfänger und haben in den äh, paar Tagen, die wir hier waren, gelernt, wie man programmiert mit HTML, CSS und. JavaScript. Und äh, schlussendlich haben wir eine coole Webseite auf die Beine gestellt, wo man einen Quiz machen kann, um zu testen, wie gut man sich selber in Sachen erneuerbaren Energien auskennt. Und äh, besonders stolz sind wir auf äh, die zwei Sachen. Einmal dieses wunderbare Bild, was da eingefügt wurde. Äh, und einmal dieses coole Vater da unten. Und äh, um das einmal zu präsentieren, wollen wir dieses Quiz auch einmal mit euch machen. Also, liebe Zuschauer, ist eine Frage an euch. Wie hoch, glaubt ihr, ist, sind die Anteile der Stromerzeugung durch Photovoltaik im Gesamtnetz im Jahr 2020 gewesen? Sind es 24% oder 8,9 Prozent oder denkt ihr, es sind 17,4 Prozent oder denkt ihr, so stark ist das nicht, das sind 3,7 Prozent? Also, ähm, ruhig melden. Wer ist für 24 Prozent? <lacht> Zwei Stimmen, drei Stimmen, vier Stimmen, okay, fünf Stunden. Okay, wer ist dafür, dass es 8,9 Prozent sind? <lacht> okay, ähm... Schon ziemlich viel. Ähm, nur einmal zum Drüberschauen, 17,4 Prozent, ein paar und 3,7 Prozent. Okay, also am meisten äh, sind wir 8,9 Prozent. Loggen wir ein. Ähm, okay, nächste Frage. Wie lange braucht eine Winterenergieanlage, bis sie eigentlich ener energetisch effizient ist? Ein bis zwei Monate, drei bis sieben Monate, acht bis zehn Monate oder sogar ein Jahr und länger. Ähm, einmal die Leute melden, die für ein bis zwei Monate sind. Okay, ähm, niemand oder doch eine Person. Ähm, drei bis sieben Monate. Okay, schon etwas mehr. Ähm, acht bis zehn Monate. Ja, so, ja. <lacht> und ein Jahr und länger. Okay. Ja, ich denke, das war Mehrheit. Okay. Super. Ähm, ja, also, wie viel Prozent der weltweiten Kapazitäten zur Energiespeicherung bilden Pumpspeicher? Die Antworten sind 59 Prozent, 69 Prozent, 79 Prozent oder 99 Prozent. Ich würde das jetzt so machen: Wer eine Idee hat, der meldet sich und dann nehme ich das einfach so. Du. Noch jemand anderes. <lacht> ja, noch mehr motivierte Leute. Okay, das ist keine Mehrheit. Äh, schade. Ja, <lacht> noch jemand. Gut, das sorgen wir ein. <lacht> Alle so Fachkundig hier. Ähm, ja, äh, da wir das ein bisschen abkürzen wollen, äh, die, Frage, die Frage ist, wie hoch sind die Strahlungsmengen bei einer Solaranlage und A, B, C oder D? Ähm, A? B? C? D? Okay, eingeloggt. Und ähm, das ist euer Ergebnis. Ähm, natürlich... Ähm, Ihr habt 11 von 14 Punkten erreicht. Ihr kennt euch schon gut aus, aber es schadet nicht, diese Themen noch einmal durchzuschauen. Wir haben hier eure Quellen verlinkt und dann könnt ihr zurück auf die Startseite gehen und dann seht ihr hier unten in den Quellen, hier unten, was unsere ganzen Quellen sind, wer mitgemacht hat, das sind also wir und unsere Mentorinnen, Stephanie. Und Jana, denen wir ganz herzlich danken, wie sehr sie uns geholfen haben. Und natürlich uh, huldigt Gandalf den Bunten und abonniert uh, at Gandalf -der unterstrich unterstrich auf Instagram. Vielen Dank. Vielen Dank. Super Projekt. Ähm ich habe zufällig auch gerade ein Foto rausgesucht, genau von der Gruppe, um jetzt sozusagen <lacht> über diese Pause was zu erzählen, weil was wir eigentlich am Anfang machen der Präsentation, ist immer noch mal erklären, was ist eigentlich Jugendhakt? Mir ist gerade eingefallen, wir haben uns nicht vorgestellt vor lauter Boah. Also, ähm, möchtest du anfangen? Ja, ich kann das glaube ich schon fast vielleicht verbinden. Perfekt. Genau, ich bin Liv und ich war ähm, auch zwei Jahre lang als Teilnehmerin bei Jugendhakt dabei ähm, und deshalb freue ich mich total, dass ich jetzt moderieren kann. Ähm, Genau, und Jugendhakt für mich war wirklich immer so was ganz Besonderes, weil äh, man hier irgendwie Leute kennenlernt, die so ähnlich sind wie man selber. Und ähm, man macht nicht nur Programmieren, sondern man macht auch ganz viel, lernt man irgendwie andere Leute kennen und denkt darüber nach, warum Programmieren wichtig ist und was man damit machen kann. Ähm, genau, und das finde ich, macht es immer so besonders. Und auch jetzt, ähm, so in dieser offizielleren Rolle, ähm, ist es auch sehr schön zu sehen, was einfach alles für Projekte entstehen. Ähm. Genau. Genau. Ich bin Philipp, ich arbeite bei JugendHakt seit drei Jahren. Ich habe sozusagen die, ganz, die Bürosicht des Ganzen, also Homeoffice muss man es ehrlich sagen, seit anderthalb Jahren. Das heißt, ich kann natürlich ganz offiziell sagen, es ist ein Programm für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren und unser Motto heißt mit Code die Welt verbessern. Wir machen das auf Events und Labs. Und ähm, was sehr wichtig ist, für mich jedenfalls persönlich, ist, dass diese Events jetzt auch wieder stattfinden, weil wir sind ja alle, glaube ich, so ein bisschen Corona-müde, vielleicht auch schon seit einem Jahr oder so. Und irgendwie all diese Arbeit, die man dann so also jeden Tag, man fährt so ins Büro und arbeitet an Jugendhackt und fährt dann wieder nach Hause, jeden Tag, jede Woche. Und ähm, das ist sozusagen das Ergebnis. Und das ist so cool, dass es zu, das zu sehen. Und das, deshalb freut mich das total, dass wir jetzt endlich wieder hier angelangt sind. Das heißt Jugendhackt lebt davon, dass die Leute zusammenkommen. Und ähm, wie das passiert auf den nächsten Events und in unseren neuen, relativ neuen Labs, das erzähle ich euch gleich dann noch. Wir haben jetzt hier die nächste Gruppe. Sagst hm. du noch genau. was? Ja. Egal. Ähm, die nächste Gruppe hat etwas entwickelt. Ähm, womit man spielerisch so ein bisschen erkunden kann, ähm, wann Lebensmittel ablaufen und möchten dazu anhalten, dass man ähm, auch Lebensmittel, die bald ablaufen oder die schon abgelaufen sind, noch besser verwenden kann, äh, was, glaube ich, ein sehr löbliches Ziel ist. Ähm, und ich glaube, damit verbessert ihr auf jeden Fall die Welt ein bisschen mit Code. Äh, genau, ich habe auch bei euch manchmal vorbeigeguckt ähm, und ihr wart einfach eine sehr sehr coole Gruppe. Ihr habt an ganz unterschiedlichen Sachen auch gearbeitet, aber ich finde, eure Gruppe hat einfach sehr schön auch dann zusammengearbeitet, ähm, obwohl ihr alle auf so verschiedenen Levels wart. Und ich finde, das war, das war bei euch besonders schön, noch mitzusehen. Genau, aber jetzt freue ich mich auf euer Projekt. Willkommen zu unserer Vorstellung über den Mindesthaltbarkeitsscanner. Von mir, Nick. Und ich bin das erste Mal bei Jugendtech dabei. Ich bin Farhan und das ist mein zweites Mal. Ich bin Tanmai, elf Jahre alt und bin das erste Mal bei Jugendtech dabei. Und ich bin Yoshi und ich ist auch das erste Mal für mich. Also das Problem, Menschen kaufen oder essen keine abgelaufene oder sogar fast abgelaufene Lebensmittel. Also wollen wir Ingame-Belohnungen in Form von Punkten ihnen geben. Es ist eine Win-Win-Situation. Okay, wie funktioniert das eigentlich? Also ähm, erstmal muss jeder einen Account machen und dann gibt man den Mindesthaltbarkeitsdatum ein von, von dem Produkt, den man essen oder sowas machen will. Äh, dann bekommt man Punkte, je älter das Produkt ist. Es äh, hat aber auch ein Limit, dass, äh, somit, äh, damit Leute keine äh, verschimmelten Produkte und sowas essen. Und dann kann man Punkte einlösen, äh, wenn man Spiele spielen will. Ja und jetzt kommt eine Live-Demo, hier kommt man auf die Webseite drauf, wenn man sich das erste Mal also halt anmeldet, wie zum Beispiel halt mit Benutzernamen und Passwort, ja mit Benutzernamen Alpaka und mit dem Passwort 12345, das sollte man jetzt vielleicht nicht verwenden, aber dann kann man hier das Mindesthaltbarkeitsdatum einstellen, wie zum Beispiel ja, irgendein Datum. Ja. Dann kann man es eingeben und bekommt dafür 10 Punkte und hat jetzt insgesamt ja auch 10 Punkte. Jetzt kann man auf Home gehen. Dort auf Spiel gehen und da kann man bis jetzt erstmal nur Codebreaker das Spiel spielen. Mit zehn Punkten. Ja. Jetzt funktioniert es nicht mehr, da wir keine Punkte mehr haben. Ja, und dann kann man sich noch abmelden. Und das war's auch schon. Okay, wir haben das vergessen. Ich, ich habe diesen Code programmiert, um die Tage zum Mindesthaltbarkeitsdatum zu wissen. Und wir haben auch ein Beispiel. Zeig mal. Genau, schreibt man rein irgendein Datum. Genau, zum Beispiel T21 und dann bekommt man sechs Tagen. also das heißt, ist nur sechs Tage alt und damit kann man auch Punkte belohnen. Danke fürs für Zuhören. Dankeschön für euer tolles Projekt. Vergesst euren Laptop nicht. Und ähm, während die nächste Gruppe aufbaut, ist nichts passiert. Während die nächste Gruppe aufbaut, äh, wollte ich euch was oder wollten wir euch etwas über die alpaka Welt erzählen, weil ich hatte ja gerade gesagt, wir hatten lange kein Event, wo wir alle zusammengekommen sind. Wir haben aber uns Anfang dieses Jahres angefangen, äh, etwas auszudenken, wo wir virtuell zusammenkommen können. Das ist unsere Alpaka-Welt. Und in dieser Welt äh, findet übrigens dann jetzt auch gleich das nächste Projekt statt. Wir hatten drei Events auf jeden Fall, die dort stattgefunden haben. Hier im in, in Bild seht ihr ähm, das Peterhaus in Hamburg nachgebaut. Das war unser diesjähriges Event Jugendhakt in Hamburg. Ähm, warst du eigentlich bei einem dabei? Ähm, ich weiß es gar nicht so genau. <lacht> Also genau. ich war in der Alpaca World, aber ich weiß nicht, ob ich bei einem, äh, bei einem Event dabei war, das da war. Und? Was total kreativ ist, ist halt, wie diese Welten denn aussehen von den jeweiligen Orga-Teams. So wie wir hier dekoriert haben, haben sie unsere virtuelle Welt dekoriert. Hamburg sah einfach genau aus wie die Location, in der es immer stattfindet. Das Eventteam in Köln hat sich für ein eine, Weltraum-Motto entschieden, Star Wars und so weiter. Das Team in Frankfurt, was dieses Jahr auch noch in der Alpaka-World stattgefunden gefunden, das Event hat stattfinden lassen, hat sich für eine Insel entschlossen. Und auch alle, die jetzt hier sind bei Jugendhack Berlin, haben letzte Woche Freitag schon einen Vorabtermin gemacht, wo wir uns bereits kennengelernt haben, auch in der Alpaka-Welt. Und da haben wir dann eher so eine Art ja, klassische Situation nachgebaut mit einem Raum, mit verschiedenen Sitzecken und so weiter. Genau. Und ähm, was die nächste Gruppe damit gemacht hat, ist auch ein bisschen die Kreativität aus, äh, aufs Leben. Genau. Und ich bin am Anfang, oder ich bin äh, heute auch noch einmal rumgegangen und dachte, ich frage mal jede Gruppe, was ich denn gut über sie erzählen kann, so als kleiner Fun Fact. Und die Gruppe hat gesagt, ich soll möglichst was Neutrales sagen und nicht zu viel. Äh, der Mentor hat aber gesagt, sie sind sehr coole Leute. <lacht> ich glaube, das sollte ich eigentlich nicht sagen. Aber jetzt wisst ihr es. Genau, die Gruppe heißt School Adventure ähm, und hat, wie der Name schon sagt, ihr habt ähm, eine Schule dort nachgebaut. Und ähm, genau, wir freuen uns total, das jetzt zu sehen, was ihr Kreatives gemacht habt am Wochenende.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 Nein. Wer hatte gedacht, dass sich auch Jugendliche noch am Wochenende freiwillig mit Schule auseinandersetzen? Genau, also eigentlich freuen wir uns ja, dass es ein Wochenende ohne Schule ist, aber <lacht> es geht ja auch darum, mit Code die Welt zu verbessern. Und wenn äh, das, die Schule ist ja ein großer, großer Teil der eigenen Welt. Genau. Während die nächste Gruppe aufbaut, wollte ich euch noch was erzählen über die Jugendhack Labs. Das ist eine Sache, die wir seit zwei Jahren machen, weil wir festgestellt haben, die Events, wie ihr wisst, wie Sie auch zu Hause und ihr wisst, es findet einmal im Jahr statt. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie, nachdem wir jetzt alle gleich gehen, ist erstmal ganz lang nicht mehr Jugendhackt in Berlin. Or is it? Weil wir haben jetzt inzwischen 15 Labs in ganz Deutschland. Okay, ganz Deutschland ist gelogen. Ihr seht auf der Karte hinter mir, es gibt noch ein paar graue Flecken. Aber wir haben jetzt in den Städten, ich lese kurz vor: Fürstenberg, Isenbüttel, Berlin, Cottbus, Görlitz, Dresden, Erfurt, Jena, Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Heilbronn, Ulm, Ravensburg und Traunstein. 15 Jugendhacklabs und das bedeutet, dort findet ungefähr zweimal im Monat eine Aktion statt. Das kann ein Workshop sein, es kann auch ein paar Stunden offenes Coding sein, an dem man einfach weitermachen kann am eigenen Projekt. Also wenn ihr, die mir jetzt zuhört, sagt, ach, das ist ja ganz bei mir in der Nähe, dann schaut mal gerne auf jugendhakt.org und guckt an, was das Lab bei euch in der Nähe für Angebote hat und ja, das ist unsere Idee, damit Jugendhakt nicht nur dieses eine Highlight einmal im Jahr ist, sondern dass wir auch dazwischen was haben und wir erzählen dann gleich auch noch, dass es das nächstes Jahr noch mehr Labs werden. Genau, die Gruppe Lärmkarte, wir hatten gestern Abend schon eine kleine Präsentationsübung und ähm, danach hatte ich ein bisschen so die Frage, so wie, wie macht ihr das eigentlich? Und ähm, so in diesen, ähm, in dem Chaos-Computer-Club-Kreisen ist ja das, was generell vielleicht negativ konnotierte Wort hacken, sehr positiv konnotiert und bedeutet so viel wie eine kreative Lösung finden. Und ich glaube, da ist diese Gruppe das absolut beste Beispiel dafür. Sie haben etwas völlig Verrücktes getan, um an Daten zu kommen. Ähm, und ich finde, da könnt ihr auch gerne noch mal sehr viel darüber reden. Das ist eine absolut sehr, also eine sehr, sehr coole Idee. Ähm, genau. Also ich glaube, es gibt, wir verteilen immer so kleine Badges, so kleine Auszeichnungen, äh, falls es eine gibt. Ich weiß es nicht. Kriegt ihr auf jeden Fall die Hacker in Badge. Ähm, genau. Dann, äh, glaube ich, sind wir gespannt zu sehen, was ihr aus den verrückten Daten gemacht habt. Genau, hallo. Wir sind das Team Lärmkarte. Wir sind Nele, Theresa, Jamo, Hanna, Mitya, Michael, Emre und Hikari und wir haben uns mit dem allgemeinen Problem beschäftigt bzw. Ja, was uns beschäftigt hat, war, dass es sehr viel Lärm in Berlin gibt und wir wissen wollten, wo viel und wo wenig Lärm ist und das darstellen wollten. Das Endprodukt soll eine Web App werden, eine App, die man sozusagen im Browser öffnen kann, äh, wo man sozusagen Lärm exakt äh, visuell dargestellt lesen, ablesen kann anhand einer Heat, eines Heatmaps. Äh, eine Heatmap ist sozusagen genauso wie eine visuelle Darstellung, indem man sozusagen Flecken auf der Karte findet und da kann man sehen, ob es laut, wo es laut ist, wo, wo es nicht so laut ist, wo man nicht so viel hören kann, wo es sehr laut sein könnte und so weiter. Wir haben das Web App gemacht, indem wir HTML, CSS und JavaScript genutzt haben. Und die Karte haben wir dank einer, einer Open Source JavaScript Library namens Leaflet installiert. Das ist eine App, wo man Karten herholt. Genau und äh, als wir dann uns dann mit den Daten beschäftigt haben, haben wir uns etwas inspirieren lassen vom Open Data Vortrag, den wir am Freitagabend hatten und haben dann tatsächlich auch recht schnell Daten für unser Problem gefunden, nämlich Straßenverkehrslärm. Als wir uns die API dann angeguckt haben, haben wir uns aber eher so gefühlt, denn, äh, die, denn die API gibt zwar Bilder für Karten zurück, äh, aber wirklich lesbar ist das nicht, weil PNGs einzulesen ist etwas tricky, wir haben uns trotzdem dem Problem angenommen und uns gedacht, wie wir das am Ende lösen können. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir das Zentrum von Berlin in ungefähr 10.000 Datenpunkte oder 10.000 Bilder aufteilen. Die Bilder wiederum teilen wir dann nochmal auf in 64 Bereiche, sodass wir insgesamt, wenn wir es hinbekommen am Ende, 600.000 einzelne Messpunkte haben, die wir dann wiederum auf der Heatmap darstellen können. Sodass wir dann quasi für jeden dieser 10.000 Datenpunkte eine Liste von durchschnittlichen Dezibelwerten haben, äh, weil wir eben die Farben, die für die Dezibelwerte stehen, zählen äh, und so den Durchschnitt berechnen, sodass wir dann am Ende äh, für auch die Demo gleich äh, Daten abgespeichert haben, die das Backend lädt äh, und zwar ungefähr 150.000 Messpunkte. Ach so. Genau, im Backend haben wir an sich äh, nur, nur Schnittstellen erstellt und damit die Verarbeitung der importierten Daten gemacht. Genau, außerdem haben wir uns damit beschäftigt, wie man mit verschiedenen Sensoren Lautstärke wahrnehmen kann und die Daten verarbeiten kann. Dafür haben wir zuerst einen Python-Script geschrieben äh, für unsere Mikro, äh, für unsere Laptop-Mikros. Ähm, genau, damit konnten wir dann zum Beispiel die, De also die Dezibel ähm, messen. Außerdem haben wir dann noch äh, eine Flutter App gemacht, mit der man ebenfalls dies messen konnte und ähm, wir haben außerdem noch einen äh, Raspberry genommen und den, ähm, an den ein Mikrofon angeschlossen, äh, damit wir den ebenfalls als Sensor benutzen konnten. Äh, und für alle diese Sachen äh, haben wir dann eine Verbindung zur Schnittstelle im Backend gemacht, damit die Daten ähm, eben ans Frontend später auch gelangen können. Wir, wir hatten, haben noch eine, äh, eine Demo des Sensors. Äh, ja, Muss das ein bisschen. Das, äh, sieht man das? das? sieht man. Das kann man nicht sehen. Das. Genau, ähm, jetzt hatten wir überlegt, dass ähm, wenn, wenn, das, äh, wenn, man jetzt, also wenn wir jetzt alle ganz ruhig sind, wird man sehen, dass die Dezibel alle sehr weit runtergehen. Und wenn jetzt mal das Publikum, das ist, das ist ein Fehler, äh, wenn jetzt das Publikum mal ähm, etwas äh, Geräusche macht, dann... Genau, dann, dann, dann kann man eben sehen, dass da, da kann man eben äh, die äh, Werte sehen. Ähm, diese würden dann eben ans Backend weitergeleitet werden. So jetzt stelle ich euch ganz kurz die Lärmkarte vor. Im Prinzip kann man sagen, das ist halt so Art Google Maps, aber halt nur, dass die äh, gemessenen Daten halt im Umkreis von Berlin angezeigt werden. Dort, wo es rot ist, kann man halt sagen, dass es halt am lautesten ist. Und weiter, wo es schon so gelb, grün geht, dass halt dort ruhiger ist. Ähm, unsere Ausblicke für die Zukunft sind äh, Erweiterungen an der Website, zum Beispiel können wir ein Layout verbessern oder ein Design auch natürlich. Und wir wollen auch mehr von den äh, Raspies sozusagen bauen, um sozusagen mehr Daten zu bekommen, um sozusagen auch die Map wirklich sehr groß und mehr Daten angeben lassen zu können. Und äh, danke an die Mo äh, Mentoren Malte, Abraham, Jens und äh, das Jugendtech-Team für diese Möglichkeit. den das Projekt zu machen. Wow, was für ein Projekt. Vielen, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt und hier präsentiert habt. Eine Sache, um jetzt eine Überleitung zu bauen. Ich wollte aus Jugendhacklab Berlin hinweisen, wo es relativ laut ist, weil es liegt an einer Straße durch die Busse und viele Autos fahren. Und ähm, das heißt, äh, im Sommer, als wir da jetzt einige Male draußen gesessen haben, wie man auf dem Bild sieht, musste man zwischendurch immer doch ganz schön äh, brüllen, wenn man sich verständigen wollte. Genau, wie ich hatte es eben gesagt, wir haben 15 Jugendhacklabs. Jugendhackt in Berlin, das Event hat sozusagen jetzt auch einen Jugendhacklab in Berlin. Es ist äh, in Friedrichshain, im x Hack and Makespace. Das X-Sign hat uns ja auch die ganzen Jahre schon hier immer mit 3D-Druckern, Laserkutter und immer so weiter supported, auch hier auf dem Event. Und wir drehen sozusagen beim Jugendhack-Lab das Ganze einfach um. Zweimal im Monat könnt ihr da sehr, sehr gerne hinkommen, weil ich genau weiß, hier sind ja viele Leute von euch, die auch aus Berlin sind. Und wir würden uns freuen, wenn ihr zum Beispiel an solchen Projekten und an anderen Projekten, die ihr euch ausdenkt, einfach denn auf diesen Terminen im Lab weiterarbeitet und auch zu den Workshops kommt. Genau, der nächste Termin ist tatsächlich schon in knapp zweieinhalb Wochen äh, am 26. Oktober und alles weitere wie immer auf der Jugendhakt-Webseite. Genau. Ähm, das nächste Team ist das Team QA macht Freunde. Und ähm, die Anekdote dazu war, dass ich gestern, ich glaube so um 11, also ich glaube so für Referenz, ich glaube, wir haben so um 10 vielleicht mit dem Programmieren angefangen. Und ich glaube, ich bin so um 11 zu der Gruppe gekommen und wollte einfach nur mal so nett nachfragen, wie es läuft, ob ich noch Kekse bringen soll, sonst noch irgendwas tun soll. Und ich habe als Antwort bekommen, wir sind so zu 95 Prozent fertig. Ähm, so als ich immer teilgenommen habe, äh, ich glaube, ich war kein einziges Mal vor Sonntag vor der Präsentation, bevor ich dran war, fertig. Ähm, ich würde überhaupt nicht habe oft im Publikum gesessen und habe noch letzte Sachen gemacht. Also großen Respekt an euch. Ähm, ihr scheint ein sehr gut eingespieltes Team gewesen zu sein, dass ihr das so schnell habt realisieren können. Ähm, genau, und eure Idee ist ja auch sehr cool und bestimmt etwas, das vielen Leuten helfen kann, ist vielleicht nicht trauen, andere anzusprechen. Ähm, und deshalb freue ich mich, wenn ihr jetzt euer Projekt einmal vorstellt.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 und also die sind halt äh, Programmiersprachen, äh, weiterarbeiten. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das ist ja wunderbar, kostenlose Werbung, äh, kann ich auch hier nur noch mal wiederholen. Folgt Jugendhakt auf äh, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch. Masch. Mastodon natürlich du dann, auch. Was gibt es sonst noch so? Ja, da ah. den Kanälen eures Vertrauens. Genau, vielen Dank für das tolle Projekt. Während hier neben uns aufgebaut wird ähm, Liv Community Talks, da können wir, glaube ich, am besten was zu erzählen. Das ist nämlich eine Sache, die wir uns letztes Jahr überlegt haben, als denn im März auf einmal hieß: okay, Corona, erstmal abwarten, alle Events absagen, Labs machen auch irgendwie nur noch online. Haben wir gedacht, okay, wir müssen irgendwas machen? Wir wollen irgendwie über die Jugendhack-Themen reden mit den Leuten, die Jugendhack sind. Und da kam irgendwann die Idee: Community Talks. Wir haben jetzt schon 15 Ausgaben. Das sind jeden Monat eigentlich. Wir haben eine kleine Sommerpause gemacht: Livestreams zu Themen von Jugendhack. Du warst jetzt schon mehrfach da, oder? Dabei. Genau. Ähm, ich habe bei einigen Community Talks die Moderation übernommen ähm, und ich fand das total interessant, mal so zu sehen, wer überhaupt so alles bei Jugendtakt in irgendeiner Weise dabei sind. Das sind ähm, in manchen Fällen haben wir äh, MentorInnen oder ehemalige MentorInnen interviewt, ähm, TeilnehmerInnen, ehemalige Teilnehmer*innen zu ganz verschiedenen Themen. Hier haben wir einmal äh, Oh My Git, das äh, Blindry und Bleedtrack gemacht haben, äh, sitzt hier genau. auch. Ich sehe seh gerade nicht. Ah, okay. Hallo. <lacht> ähm, zu, ganz, zu ganz verschiedenen Themen. Äh, wir haben ein bisschen Revue passieren lassen und geguckt, wie sich Jugendhakt im letzten Jahr entwickelt hat in der Corona-Zeit zu ähm, zu einem Austausch, zu vernetzte Welten, äh, zu Kunst mit Bleep-Track, zu Sicherheitslücken mit Karl und zur Forschung, der hier auch irgendwo im Hintergrund sitzt. Genau, also es ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, mal so ein bisschen zu sehen, wer überhaupt alles so hinter Jugendtag steckt ähm, und einfach die Community ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich fand da war das eine super gute Möglichkeit zu. Ähm, und es hat mich total gefreut, dass einfach mal alles alles zu sehen und die Leute ein bisschen auszufragen. Die gibt es auch alle auf YouTube aufgezeichnet, richtig? Genau, ja, und auf unserer Webseite findet ja. ihr die. Ähm, genau, da geht es auch demnächst weiter. Wie immer, wir verweisen auf die Webseite, ähm, guckt bei uns rein, kommentiert auch live denn bei den Community Talks gerne. Und genau, das nächste Projekt steht hier. Genau, das nächste Projekt ist Signal Pattern. Ähm, und ich habe, glaube ich, ja schon mal drüber geredet, aber Freitagabend ist hier immer Brainstorming-Phase und danach gibt es so einen kleinen Pitch, wo die es erklären. Und eure Gruppe hatte euer genaues Projekt, genau wie es umgesetzt, habt, praktisch fertig am Freitag. <lacht> ähm, und das fand ich sehr beeindruckend, weil bei mir war das immer so: ich hatte Freitagabend eine kleine Idee und war mir dann doch nicht so ganz sicher und habe dann wieder alles in den Haufen geschmissen und dann war es irgendwann Samstag und ich dachte, jetzt muss ich doch mal was machen. Ähm, und diese Gruppe hat es irgendwie geschafft, ihr Projekt durchzuziehen und ihr habt aber ja auch noch Bezug genommen auf den Talk, den wir hatten am Freitag. Da hatten wir jemanden von BeAble und der Plattform Match MatchMyMaker, wo Leute, die bestimmten Sachen Hilfe brauchen, mit ähm, Leuten zusammen gematcht werden, die ähm, technikaffin sind und Lust haben, Sachen herzustellen. Äh, und ich glaube genauso, welche Personen äh, wie ihr werden da gebraucht. Ähm, und ihr habt hier schon ein, äh, eine sehr coole Sache äh, programmiert. Und es wäre jetzt cool, wenn wir das einmal sehen könnten. Es sieht ja schon abenteuerlich aus, auch wenn ihr zu Hause das noch nicht sehen könnt, aber ihr werdet es bald sehen können. Genau.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 Ich wollte euch nur kurz unterbrechen, weil wir eure Präsentation nicht sehen. Ihr müsstet nochmal das Bild, ähm, wir sehen nur euren Windows-Bildschirm, nicht die Präsentation. Dass ihr das nochmal wechselt. So, ja, dann öffnen wir kurz die Präsentation und aktivieren die Präsentation. Funktioniert jetzt? Da ist ja, sie, sehr gut. gut. Also hier sieht man dann wieder das Diagramm.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 im Altenheim, wenn sie schlafen, dass sie Probleme haben, wenn sie zum Beispiel Angst haben oder einen epileptischen Anfall haben oder generell Notfälle gibt, dass man das sowas halt sehr gut wäre, um Hilfe herzurufen und sehr schnell. Und äh, hier habe ich auch ein paar Bilder eingeblendet, also ich erkläre es jetzt hier mal, also wie hart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 und statt einem Buzzer würden wir es dann auch später mit einem Wi-Fi-Modul dann connecten, so dass man dann halt auch ein Signal übers Internet schicken kann. Und wir erhoffen uns dann, dass man das auch für andere Sachen benutzen kann. Deswegen ist auch alles Open Source, so dass man es vielleicht auch für Leute, die an Epilepsie leiden, benutzen kann, indem man schaut, wie spannt sich denn die Beinmuskulatur während einem Epilepsieanfall an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 Ich glaube, ich musste gerade ein bisschen weinen. Vielen, vielen Dank. Ähm, man hört mich, oder? Ich, ja, man hört mich. Super, ich, ich höre mich selber nicht, aber ist auch okay. Äh, vielen Dank für das tolle Projekt. Während hier aufgebaut wird, ähm, können wir hier nochmal zeigen, was ich hier vorbereitet habe als Folie. Es gibt noch vier Events dieses Jahr. Ähm, die finden sehr bald statt, die ersten drei, nämlich Rhein-Neckar. Das ist unser Heidelberger Event, äh, diesmal in Mannheim. Ähm, ich, ihr seht die Daten, ich lese sie nicht vor. Dann gibt es noch München, Linz und dann im ähm, Dezember nochmal Dresden. Für die letzten beiden, die da stehen, kann man sich jetzt gerade noch anmelden. Für die anderen ist eigentlich der Einmeldeschluss vorbei. Vielleicht kann man lieb fragen, es sagt ja auch manchmal jemand ab. Und ähm, das sozusagen für euch als Vorbereitung, äh, sowohl wer zuschauen will, weil da gibt es natürlich dann an jedem Sonntag jeweils eine Abschlusspräsentation äh, wie diese hier, als auch wer zwischen 12 und 18 ist und da mitmachen möchte. Das sind eure Möglichkeiten dieses Jahr. Genau, und ähm, die nächste Gruppe ist die Gruppe Web of Web Trust bzw. Rügenpresse, hat nichts mit der Insel zu tun. Ähm, und diese Gruppe, wie man vielleicht schon sehen kann, ist, glaube ich, eine der größten Gruppen, die ich je bei Jugendtag gesehen habe. Ähm, ich zähle hier neun Leute und zu Hause, falls ihr eine Person vermisst, die steht in der No-Cam-Zone, wird also nicht gefilmt, also wird es einmal eine Stimme aus dem Off geben. Genau. Genau. Und es ist auch wichtig, hier für uns alle im Raum daran zu denken, wenn ihr hier Fotos macht für euch oder Videos, dass ihr nicht die Personen fotografiert, die in dieser Zone stehen und einen roten Bubble haben. Genau. Und... Ähm es ist erstmal eine riesige Gruppe, also erstmal Respekt an euch, dass ihr das überhaupt irgendwie geschafft habt, irgendwas zu koordinieren. Äh, in eurem Raum sieht es ja sehr hübsch aus. Ihr habt alles sehr gut aufgeteilt auf verschieben farbige Kärtchen. Ähm, ich glaube, das hat ja auch, habt ihr gut mit eurem Mentor Karl gemacht. Und ich bin bei euch gestern reingekommen, ich glaube so, ich weiß nicht, so halb elf. Ähm, und es waren noch ein paar andere Gruppen und ähm, ihr saßt alle um diesen Tisch. Der Raum war komplett voll. Natürlich hab gut Maske getragen dann auch, die Leute, die nicht da waren ähm, und Karl hatte einfach so einen Blick auf seinem Gesicht so, dass er euer Thema total gut findet, aber dass er Unterstützung braucht, weil ihr so viele Leute waren. Und zum Glück habt ihr dann auch sehr gute Unterstützung bekommen, ähm, aber ich glaube, selbst ohne Unterstützung hättet ihr ein wunderbares Projekt gemacht. Ähm, genau und ähm, ich habe auch bei euch noch mal ein bisschen geguckt und ich glaube auch, eure Daten sind sehr interessant für alle. Ähm, genau, eure Bühne. Okay, uh, hi, wie gerade schon gesagt wurde, unser Projekt, unser Projekt heißt Web of Web Trust, heißt Slash und ich habe es nicht wirklich viel zu sagen, deswegen gebe ich das Mikro direkt weiter, damit ihr auch herausfindet, worum es in unserem Projekt geht. Das Problem bzw. die Fragestellung, die wir uns gestellt haben, ist, dass im Internet nicht alle, Me äh, alle Medien wirklich vertrauenswürdig sind. Desinformation ist dabei ein größtes Problem. Das dürfte vielen Leuten hier bewusst sein. Deswegen haben wir uns gefragt, wie könnten wir dafür sorgen, dass man erkennt, dass eine Webseite nun vertrauenswürdig ist oder eben nicht. Genau. Ähm, am Ende steht eine Browser-Erweiterung die darüber Auskunft gibt, wie vertrauenswürdig jetzt eine Website beispielsweise als Nachrichtenquelle ist. Dafür verwenden wir verschiedene Daten. Zum einen schauen wir, wie die Webseiten untereinander aufeinander verlinken. Dafür analysieren wir die Links und beurteilen anhand dessen, wenn eine vertrauenswürdige Webseite, die wir vorher definieren, auf eine Seite verlinkt, hat das natürlich einen gewissen Einfluss auf die Vertrauenswürdigkeit dieser Seite. Selbiges gibt es aber auch im Negativbeispiel. Am Ende zeigen wir halt eine Warnung an, wenn die Seite naja, vielleicht nicht unbedingt die primäre Informationsquelle sein sollte. Da fließen auch Rügen des Presserates ein. Der Presserat ähm, ist eine Institution, in der sich Medien anschließen können und dieser hat den Pressekodex, der angibt, wie zum Beispiel Werbung, Werbung und Inhalt getrennt werden sollen. Aber auch, dass journalistische Standards existieren und dass diese eingehalten werden müssen. Da sind zwar nicht alle Mitglied, aber die größeren Medien sind Mitglied, daher beziehen wir diese Daten auch ein. Genau. Ähm, die Erweiterung, die wir gebaut haben, ist eine Browsererweiterung, da das der, die Darstellungsform ist, die wir am liebsten haben wollen. Die haben wir natürlich gebaut, oh, ich natürlich. Die haben wir gebaut mit JavaScript und so auch, dass sie kompatibel mit Firefox und Chromium ist, also quasi alle Browser, die benutzt werden, zumindest größtenteils abdeckt. Und diese Erweiterung kommuniziert mit dem Server, also mit unserem Backend, das wir geschrieben haben, über eine API. Das eine API ist eine Schnittstelle, die zwischen nur mal einer ähm, einem Hintergrundprozess, der irgendwo im Hinterhalt läuft und unserem, unserer Erweiterung selber existiert, damit die beiden miteinander reden können. Äh, ja, das Ganze ähm, die Daten und Technologien, wir. Ähm, und ja, also wir haben einmal eine, einen Scraper geschrieben, der geht quasi durch das Internet automatisch und äh, guckt sich quasi an, welche Webseiten auf welche, Webse äh, welche anderen Webseiten verlinken und kann somit quasi äh, zeigen, welche äh, Quellen vielleicht gut sind, weil sie von anderen guten Quellen zitiert werden. Ansonsten haben wir halt über diese, äh, haben wir aber eine andere API äh, die Rügen des Presserates äh, ausgelesen. Diese API war sehr, sehr komisch. <lacht> Ähm, ja, ansonsten haben wir im Hinter ähm, ansonsten haben wir an unserem Server noch eine Datenbank mit äh, PostgreSQL laufen und in dieser Datenbank werden die ganzen Webseiten, die von unserem Scraper gesammelt werden, noch miteinander verknüpft. Okay, und um die verschiedenen Webseiten dann miteinander zu verbinden, benutzen wir einen Graphen. Das heißt, wir stellen die verschiedenen Domains als Punkte dar und verbinden sie danach über die Links, wenn sie sich gegenseitig zitieren. Dafür benutzen wir zur Bewertung einen von uns sogenannten bonbon algorithmus Dieser Algorithmus belohnt Webseiten dafür, wenn sie von anderen als Quellen angegeben, äh, wenn sie von anderen als Quellen angegeben werden, und zieht ihnen Punkte ab beziehungsweise gibt anderen Seiten Punkte, wenn sie andere Seiten zitieren. Das sieht dann so aus bei unserem Beispiel, Wikipedia zitiert relativ viel und hat deswegen relativ wenig Punkte, weil sie von anderen nicht so viel zitiert werden, aber zum Beispiel eine Seite wie Spiegel, die, einen neutralen, äh, die relativ viel zitiert wird, aber die, wenig, aber die wenig andere zitiert, hat einen relativ hohen Score. Man kann dabei natürlich auch einen neutralen Score behalten, aber so kriegen wir es dann am Ende raus, dass wir von Zitaten und von anderen Zitierungen einen Score berechnen können und so die Vertrauenswürdigkeit einer Seite bewerten können. Genau, dann kommen wir jetzt zu unserer Live-Demo, dafür gehen wir mal aus unserer Präsentation raus. Gehen zuerst auf die Website bild.de, ähm, dann bevor sollten wir gleich oben rechts, da können wir schon mal hinschauen, wenn die Seite vollständig geladen hat, sollte da, mal schauen, ob das funktioniert, eine Benachrichtigung kommen, wo dann steht, dass die BILD nicht vertrauenswürdig ist. <lacht> genau, das ist eine unserer Benachrichtigungen, die von unserem Plugin ausgelöst werden. Jetzt können auch für Details darauf klicken. Hier sehen wir jetzt noch die Anzahl der ähm, Rügen des Presserates und sehen nochmal eine Einschätzung, wie nicht vertrauenswürdig denn die Bild ist. An dieser Stelle könnten dann noch weitere Informationen stehen, das haben wir aber bisher nicht geschafft mehr in unserer Zeit. Und wir wollen natürlich immer besser werden und deswegen wollen wir in Zukunft mehr Daten sammeln, um ausführlicher Ergebnisse zu präsentieren. Und dafür benutzen wir Natural Language Processing, um auf jeden Fall auch alle Sprachen mit einzubegreifen. An dieser Stelle ein Riesen Dank an das ganze, ähm, die ganze Jugendtag Orga und natürlich auch an unsere Mentoren Karl und Annika. Äh, vielen, vielen Dank. Alle anderen, die geholfen haben, ähm, kriegen natürlich auch ein großes Dankeschön von uns und ähm, dem Presserat äh, danken wir auch für die vielen Daten, sonst wäre das Projekt gar nicht möglich gewesen und ähm, mit, diesem, mit dieser Extension hoffen wir einfach, das Internet ein bisschen ordentlicher gemacht zu haben. Applaus Ja, den Source-Code kann man dann noch auf GitHub finden. Da haben wir alles hochgeladen, was man benötigen würde. Vielen, vielen Dank. Genau, das ist natürlich auch so ein Grundsatz bei uns Open Source. Also ähm, wir versuchen... Die Gruppen versuchen, alles äh, möglichst ins Internet zu stellen und auch natürlich mit einer guten Lizenz zu dokumentieren, damit Sie selber und andere Leute und auch ihr, die zuschaut, das dann euch anschauen, verbessern, weiterarbeiten könnt und immer so weiter. Ähm, Thema verbessern, weiterarbeiten. Ähm, Jugend hackt. wer jetzt zuguckt und denkt sich, wow, das, äh, das sind einfach sehr reiche Leute oder steckt eine dicke Firma hinter, falsch. Ähm, wir sind tatsächlich darauf angewiesen, immer wieder über Sponsorings, über äh, Fördergelder und auch über private Spenden weitermachen zu können und das seit acht Jahren. Das heißt... Äh hier steckt, haben wir ja eben schon gesagt, als wir die lange Liste dieser ganzen HelferInnen und MentorInnen vorgelesen haben, einfach extrem viel unbezahlte Arbeit drin. Ein bisschen Geld brauchen wir aber dann doch, um dass sozusagen die Lichter anbleiben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr für JugendHakt was spendet, auch wenn ihr das Gefühl habt, das sind tolle Projekte, sowas möchte ich für meine eigenen Kinder, für andere Leute, die ich kenne, ermöglichen. Dann geht doch einfach mal auf jugendhakt.org spenden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, uns zu spenden, einmalig. Oder was uns noch mehr freut, Regelmäßig, weil damit können wir den auch viel besser planen. Also ähm, wenn ihr Jugendhakt gerne auch in den nächsten Jahren erleben wollt, ähm, in welcher Position auch immer, spendet uns bitte. Genau, das nächste Team ist Brainversatz. Ähm, als dann gestern Morgen es in die Gruppen gehen sollte, fanden sich noch so drei Gestalten hinten links in der Ecke ähm, und wussten nicht so richtig, was sie, was sie anfangen sollen. Und ähm, wir dachten als erstes, wir finden schon noch eine Gruppe. So das, was man immer sagt, so, ja ihr findet, ihr findet schon noch was und es, es wird. Ähm, die Antwort war dann, ich möchte aber lieber Ukulele spielen. Ähm, natürlich sind wir dann ganz pädagogisch reingegangen und haben gefragt, wie könnt ihr das denn gut in ein Projekt umwandeln? Ähm, und innerhalb von, äh, ich würde behaupten, 30 Sekunden war dann die Idee geboren, wir spielen was auf unserer Ukulele und machen das dann irgendwie, dass das dann zu programmieren wird. Ähm, es klingt ungefähr genauso verrückt, wie es ist. Ähm, ich glaube, die waren gestern bis äh, drei noch im Hostel wach und ich durfte dann entscheiden, welche Version hübscher klingt. Ähm, ich habe mich für die Schnellere entschieden. Ihr werdet es ja gleich hören. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel vorweggenommen. Viel Spaß! Genau, wir sind die Gruppe Brainversatz und ähm, wir sind das Problem angegangen, dass Code häufig interessant ist, was so Code macht, aber sich den anzuschauen, den irgendwie wahrzunehmen, nicht so wirklich. Da ist meistens schlecht dokumentiert, sieht irgendwie komisch aus und ähm, deswegen unsere Lösung ist, wir wollen Computer mit Musik programmieren, weil äh, Musik mögen hier sicherlich fast alle. Ich, ähm, Geh mal davon aus. Deswegen haben wir eine Musikprogrammiersprache entwickelt. Das Ganze haben wir programmiert in Rust. Wir nutzen zur Datenübertragung MIDI und wir nutzen das BrainFuck Instruction Set. Äh, ja, jetzt ist natürlich die Frage, BrainFuck hört sich interessant an. Äh, was ist denn das? Es ist eine Programmiersprache, allerdings sagen wir, es ist eine interessante Programmiersprache, weil anders als in normalen Programmiersprachen, wo es so schöne Statements wie print, wo es schöne Variablen gibt, wo du einfach Sachen schreiben kannst, die du lesen kannst, ist das bei Brainfuck ganz sicher nicht möglich. Äh, ihr seht hier so ein bisschen, das sind alle Kommandos, die es im Brainfuck gibt. Ihr habt da schöne Klammern, ihr habt da Punkte und ihr habt ähm, irgendwelche komischen Satzzeichen, die ganz sicher nicht lesbar sind. Und die gehen durch ASCII-Tabellen durch. Also das ist Kurz gesagt, unbenutzbar. Ähm, ja, und wir dachten uns, das müsste sich doch programmieren lassen. <lacht> also zum Vergleich zeigen wir hier ähm, Hello World Programme aus anderen Programmiersprachen, zum Beispiel äh, Python. Da ist einfach nur eine Zeile Print, also Drucke Hello World. In Rust das ist dann schon eine Function Main Printline Hello World. In Flutter eine void Main. So, wie sieht das im Brainfuck aus? Ja. Sehr verständlich auf jeden Fall. Ähm Sollen wir den Code erklären? Versuch's. Ich glaube, das sparen wir uns. Genau, und jetzt, ähm, Achtung, aufgepasst. Jetzt kommt äh, Brain Versatz. So sieht das aus. Und ähm, jetzt würden wir euch einmal vorspielen, wie oder zumindest den Anfang davon, wie "Hello World" äh, in Brain-Versatz auf der Ukulele klingt. Also das Ganze wird etwas dauern. <lacht> Während jetzt die Hälfte der ersten Zeile durch, also es wird ein bisschen länger dauern. Aber es klingt besser als Brainfuck. Genau und damit es besser klingt, haben wir uns auch so ein bisschen Gedanken gemacht. Es wird jetzt vielleicht so ein bisschen Musik aber es gibt ja sehr viele verschiedene Noten und die haben irgendwie Abstände und der klassische Abstand ist ein Halbton. Also vom C zum Cis zum Beispiel, das nennt sich ein Halbton. Wenn wir jetzt einfach nur damit irgendwie arbeiten, dann klingt das am Ende nach Kauderwelsch. Ähm, deswegen haben wir uns äh, Tonleitern und Modi zur Hilfe geholt. Aktuell implementiert ist einmal die komatische Tonleiter und die pentatonische. Ähm, das macht es dann aber ein bisschen komplizierter, weil zuerst die Daten, die wir bekommen, sind Halbtonschritte und da gibt es pro Oktave zwölf Stück. Dann müssen wir das umwandeln in die Tonleitern. Die chromatische hat zum Beispiel sieben verschiedene Töne, die pentatonische fünf. Und dann müssen wir das nochmal wieder umwandeln in die Opcodes von BrainFuck. Das wissen ich ja nicht noch, das sind acht Stück. Genau. Und dann seht ihr, wie wir das gemacht haben. Das ist ein sehr schönes Stück. Wir müssen jetzt zeitlich das etwas abkürzen. Also es ist in etwa so, wir gucken, wie die Differenz von den Tönen, die gerade gespielt werden, sind, übersetzen das jeweils in die Tonleiter und berechnen dann aus den Differenzen der Töne, welche, wie wir, also wie sich der Modifier, den wir gerade in, den, in dem Zeichensatz von BrainFuck haben, verändern muss. Ich glaube, ihr habt ungefähr fünf Stunden damit verbracht, nur rauszufinden, wie ihr das implementieren müsst, ohne es überhaupt zu implementieren. Ähm, ja, ich empfehle euch nicht Programmiersprachen zu entwickeln, <lacht> äh, genau. Ausblick so ein bisschen. Wir müssen, möchten besser integrieren. Also, bisher brauchen wir MIDI-Dateien, also computerlesbare Audiodateien. Wir haben daran gearbeitet, auch wirklich direkt an der Ukulele oder an anderen Instrumenten zu erkennen, was das gerade ist. Das würde sich dann NUP nennen, Natural Ukulele Processing, angelehnt an Natural Language Processing. Und die Advanced Version wäre dann, dass wir Multithreading implementieren, indem mehrere Instrumente gleichzeitig spielen. Wir sind uns aber nicht ganz sicher, ob wir das richtig verarbeiten können. Das vor allen Dingen das Problem wäre dann, wir müssten dann irgendwie noch Mechanismen implementieren, dass wir Threat Safety haben, weil sonst wird das ziemlich eklig. Ja, wir wollen uns noch bei Karl, Pablo, Edgar und Frey für, für die Hilfe und die äh, nette Gesellschaft bedanken. Und natürlich an <lacht> Debugging <lacht> ja, für die menschlichen Debugger und natürlich an die Olga und alle Mentoren für das schöne Event. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir eine Ukulele auf der Bühne hatten bei Jugend Oder? Ich weiß nicht. Hatten wir das schon mal? Das müssen wir vielleicht noch mal im Archiv klären. Aber ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen, als ich gesagt habe. Es ist ein bisschen verrückt, ähm, aber das ist ja auch gut. Also vollkommen super. Wir haben jetzt noch ein letztes Projekt. Bevor wir damit sozusagen hier den Abschluss finden, wollte ich noch mal kurz unser Jahresmotto aufgreifen. Das heißt, was kommt danach? Das ist ja eigentlich ein guter Satz auch für das nahende Ende der Präsentation ich sage mal so ein bisschen organisatorisch, was danach kommt und dann denken wir uns spontan noch was aus. Also Wir haben ja gerade gesagt, es gibt die Labs, es gibt noch vier Events dieses Jahr. Auch nächstes Jahr wird es wieder Events geben, da gibt es noch keine Termine. Das werden wir dann einfach zu gegebener Zeit sehen. Was aber dieses Jahr noch passiert ist, alle, die hier sind, haben es mitbekommen, dass Sandra hier rumgelaufen ist mit ihrer Kamera und noch mit Kameramann Jonas. Hier wurde sehr viel Film gedreht, auch du wurdest und viele andere Leute wurden in den letzten Wochen interviewt. Wir werden, bevor das Jahr vorbei es ist noch ein Filmprojekt, sagen wir. Es ist vielleicht auch eher ein multimediales Projekt. Haben mit sehr viel aufgenommenen Sachen, mit Geschichten und Geschichte aus den letzten acht Jahren, Jugendhakt, mit der Alpaka-World und in der Alpaka-World. Das ist so das, was für uns als nächstes danach kommt. Und das werdet ihr ja auch alle denn bei uns sehen können und erleben können. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, was kommt für dich danach? Ähm, jetzt so Heute vielleicht ein bisschen mehr, Schwa, äh, bisschen mehr Schlaf und ein bisschen weniger Mate. Ähm, tendenziell, ich glaube, ich freue mich auch wieder, wenn dann wir uns nicht nur so alle 579 Tage präsent sehen, sondern ich glaube, für mich kommt danach vor allem wieder regelmäßig Jugendhalt. Ähm, und genau, ich glaube, darauf freue ich mich besonders. Gut, wir haben die letzte Gruppe hier und was fällt dir so Kryptoring ein? Ähm, genau, genau das habe ich äh, die Gruppe selber gefragt. Die Gruppe hat sich nämlich ähm, ganz hinten in dem letzten Raum, in der letzten Ecke verschanzt, zwei Tage lang. Ich darf das erzählen, ich habe ich hab die Erlaubnis. Ähm, und ähm, mit der Begründung, es geht um Datenschutz, dann wollen Sie auch sich schützen vor den anderen. Ich glaube, ungefähr so war die Begründung, vielleicht ein ganz kleines bisschen anders. Ähm, deshalb weiß ich auch, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr, so viel über euer Projekt. Ich weiß, dass ihr... Ähm, Ihr habt was mit E-Mails gemacht und manchmal taucht ein Schloss auf. Das habt ihr mir auch noch erzählt, ähm, aber ihr habt das alles sehr geheim gehalten, so wie ihr vielleicht auch unsere E-Mail-Kommunikation sein sollte. Ähm, deshalb ist es jetzt besonders spannend zu sehen, äh, woran ihr die letzten Tage im Meetingraum 4 gearbeitet habt.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 Wow, vielen Dank. Das wäre ja wirklich ein Game Changer, weil also Messenger machen es ja und bei E-Mail habe ich es auch irgendwann, also ich will nicht sagen aufgegeben, ich versuche es jetzt ja wieder, aber PGP, also das ist ja älter als die meisten hier im Raum, das ist vielleicht auch einfach mal eine Sache, die ein deutliches Update braucht. Also vielen, vielen Dank für das Projekt. Das waren alle zehn Projekte hier. Also nicht schlecht. Ich würde sagen, ich sage ganz kurz, bleibt noch sitzen. Wir machen jetzt noch ein paar schöne Worte für alle, die uns von zu Hause zuschauen. Und dann gehen wir raus aus dem Stream und dann sagen wir noch geheime Dinge. Und dafür solltet ihr noch sitzen bleiben. Aber erstmal verabschieden wir alle, die dabei waren, oder? Genau. Gut. Wie? <lacht> ah, ja, wir hatten jetzt gar nicht mehr zu Ende gesprochen. Nee, also erstmal. Super, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß. gemacht. Ich hat das total äh, gefreut, die ganzen Projekte hier zu sehen. Ich hoffe, für euch bedeutet das was, auch wenn ihr nach Hause kommt, nochmal drüber nachdenkt, ob diese Projekte jetzt morgen weitergehen oder ob sie in ihrem Prototypenstatus bleiben. Ist vielleicht gar nicht so wichtig, weil ich glaube, alle, die wir hier sind, haben ein tolles Wochenende gehabt und haben auch was gelernt. Und äh, dafür, glaube ich, können wir uns auch nochmal allen gegenseitigen Applaus geben. Vielen Dank. Okay, ich dachte, ich dürfte am Ende aus der Markierung raus, wie besprochen. Nein, ich bleibe also hier stehen. Das ist alles professionell. Ähm, ihr, die zuschaut und alle, die die mich hören, alle Projekte findet ihr bald im Internet, auch auf unserer Jugendhakt-Webseite. Wir schneiden also diese Präsentation noch in zehn kleine Teile und laden sie hoch. Ähm, ihr findet uns, hat Liv ja schon gesagt, überall bei Social Media und es würde mich freuen, wenn ihr Jugendhakt folgt, um sozusagen auch in Zukunft wieder mitzubekommen, was wir machen. Das ist Jugendhakt Berlin gewesen dieses Jahr. Hier sehen wir uns im Lab wieder oder nächstes Jahr bei Jugendhakt Berlin 2022. Wunderbar, ich glaube, das war es auch von mir. Okay, macht's gut. Tschüss.